Где unteren у вас боли? Мне кажется, это где-то внизу живота. Хотя один раз мне казалось, мне und wo genau, so mehr in der Mitte oder an die Seiten? А именно больше по сторонам или посредине если да, если взять низ живота, то это скорее, ну хотя сложно так сказать, ну скорее внизу живота. Im unteren Teil des Bauches. Und seit wann ist das so? Ist каких пор у вас эти nun, ich weiß nicht, mir dachte mir, dass es eine Woche angefangen hat. Aber, wenn ich so erinnere, noch zwei Monate war, das war der Früh, das war 27. Das war, ja, zwei Monate später, also zwei Vor ungefähr zwei Monaten. Und tut das immer gleich weh? Oder tut das seit zwei Monaten gleich toll weh? Oder ist das mal mehr und mal weniger? Zwei Monate, das ist immer so ähnlich, Irgendwie sind die Übersetzungen viel kürzer als die Antworten der Patientin. Dolmetscht sie wirklich alles oder lässt sie da einfach die Hälfte aus? Spreche ich sie jetzt drauf an? Ich will sie auch nicht kritisieren, aber es ist doch wichtig, dass sie wirklich alles übersetzt, was die Patientin sagt. Also mal war es ein bisschen vor einem Monat äh, waren es sehr starke Schmerzen und dann wiederum keine. Und hat das irgendwas mit Ihrem Monatszyklus zu tun? Tut das irgendwie vor der Regel mehr weh oder in der Mitte? Das Das Gefühl, nicht alles mitzubekommen, kann stark irritieren. Die einzige Möglichkeit, den Grund für das Verhalten der Dolmetscherin zu erfahren, ist, sie direkt darauf anzusprechen. Das hängt nicht mit dem Monatszyklus zusammen. Ich muss mal fragen, sie antwortet immer so lang und sie übersetzen das immer so ganz kurz. Ich würde schon gerne wissen, was sie alles sagt. Die rücksichtsvolle Intervention stärkt sie in ihrer Rolle. Sie machen deutlich, dass sie darauf angewiesen sind, alle Aussagen vollständig nachvollziehen zu können. Als Frage oder Bitte formuliert, geben sie der Dolmetscherin die Möglichkeit, die Situation bzw. ihr Verhalten zu erklären. Achten sie darauf. Dass ihre Frage an die Dolmetscherin und auch deren Antwort verdolmetscht werden. Ja, okay, danke. Dann gehen wir da mal zur Untersuchung rüber, ne, damit wir mal gucken können, was da